Und ich mache ein bisschen auf Handy, ich mache hier Mütze rüber, so einen auf den, weil natürlich die dürfen mich auch nicht erkennen. Das macht Sinn auch ein bisschen, wenn ich meine Stimme ein bisschen auch verstellen werde. Und schön, dass am zu drescht, die drei Döner heute mit drei Special-Sachen Sage ich euch so, wie es ist, zum einen haben wir einen Undercover-Check, das habt ihr euch immer gewünscht, dass ich mal ein bisschen auf Undercover rein, wir gucken, wie der Döner dann ist, das haben wir in Hamburg gemacht, wir sind in Hannover, da bin ich im Brotlichtviertel auf einmal gelandet, sehr interessant, wer da ein und ausgeht, wer sich da was gönnt und wir waren in Berlin, haben da eine Neuheit getestet, eine absolute Neuheit, wenn ihr da reingeht, glaubt mir, die Bilder, ihr denkt, ihr seid in Istanbul, so ein Spieß, ich weiß nicht, ob es traditionell ist, aber Special, wir gucken uns das an und schreibt mir eure Kommentare rein, wo es als nächstes hingehen soll, danke für diese Kommentare, und Haut's mir rein. Der Gutschein ist maximal hoch, beim Pizza und so weiter ist der Gutschein schon rausgegangen, beim Burger und dann sehen wir uns gleich in der ersten Stadt. In Hannover am Start, drei Städte, drei Döner. Tipp vom Kollegen, als ich beim Haftbefehl-Video war, ich bin hier jetzt glaube ich, das muss ich alles ausblenden, in so einer wie auf dem Kiez, überall hier Eros-Center und sonst was, sogar Thai-Eros. <lacht> hat sich aber eine gegönnt, eben. alles kann nichts, muss nur gucken, nichts anfassen. Und ich sag's euch: Wenn meine Freunde mich betrügen sollte, irgendwann, dann gibt es, ich suche den besten Puff Deutschlands. Könnt das Like auf das Kommentar, wenn ihr dieses Format sehen wollt. Naja, aber wir gucken jetzt nach Döner erstmal. Hürür, -hü. heißt der so? Ach ja, an die ganzen Kommentare wegen Hannover. Lamuro heißt der, glaube ich. Das ist eigentlich, soll die Nummer 1 sein. Beziehungsweise das ist eigentlich, den habe ich jetzt nicht gecheckt in den Kommentaren. Aber Lamuro, ich war zweimal hier, zweimal hat er zu. Er macht leider erst demnächst auf und dann werde ich den auch noch mal abchecken irgendwann. Und natürlich ist es klar, wir suchen nur die besten, die besten Döner. Kommt mir nicht mit irgendeiner Scheißempfehlung um die Ecke. Die Gourmetstücke, den Thron, der drei Städte suchen wir. Kommt mir nicht mit einem Standarddöner. Da ist er, jetzt check ich das. Da ist er. Hat er noch gesagt. War früher ein türkisches Café. Umgebaut zum Dönerladen. Also Döner habe ich am Start, ich konnte drinnen nicht filmen. War richtig so, glaubt mir. Türkisches Café komplett, auch kein einziger Deutscher drin gewesen. Wurde geraucht hinten in der Ecke, also war eigentlich Raucher, war halt, ich hab's da kaum ausgehalten. Trotzdem noch einen Tee auch höflich getrunken, weil ich nicht Nein sagen konnte. Jetzt habe ich hier den Döner. Mein Urteil kriegt ihr natürlich auch. Also meine Schnelldiagnose. Fleisch könnte wirklich selbst gemacht sein. Viele labern. Aber ich glaube, das selbst gemacht. Selbstgemachtes Fleisch. Dickes Brot, Fladenbrotstyle. Fleisch, da ihr euch direkt, erster Eindruck, leider überhaupt nicht so gut. Man konnte nicht mal zur Salattheke. Die haben alles hinten gemacht. Auf undercover Basis, viele Tomaten, äh, viele Gurken, Zwiebeln. Ist gar nicht schlecht. Hat irgendwie mal was anderes. Man muss auch mal anders essen. Nicht immer gleich. Gute Frische. Kommt, cooles Feeling hier. Aero Center, Thai Oase. Gefällt mir besser als am Anfang gedacht. Ich habe mich darauf eingestellt gerade auf eine schlechte Bewertung, weil das Fleisch, als ich es so probiert habe, relativ geschmackslos. Wollte ich schon dem Typen von Haftis essen, dass er mir das empfiehlt. Ich bevorzuge immer selbst gemacht. Aber das ist geschmacklich leider nicht immer besser, weil das kannst du auch geschmacklich einfach versauen. Was bringt das, wenn du beim Fleisch um die Ecke kaufst und das Ding scheiße schmeckt? ne? Aber der ist nicht verkehrt. Sagen wir mal so: Dieses bisschen Suppenfleisch-ähnliche kenne ich oft. Würde ich jetzt mal sagen, ist die Sparvariante vom Fleisch. Schmeckt mir aber trotzdem gut. Es ist anders als diese Standarddöner. Aber nichtsdestotrotz ich gebe ich euch für die nicht schon die Bewertung, weil ich schon sehr viel vorausgenommen habe. Das ist eine 7. Je mehr man isst, man muss ja auch ein bisschen mehr essen. Eine 7 ist es. Haben wir selbst gemacht frische. Alles frisch, mal was anderes, deshalb gar nicht schlecht. Welche Leute hier sexuellen Verkehr in Angriff nehmen, interessant. Ich würde ich das zu dir zeigen, aber auf an der kappa uh, Guck mal mal gucken, guckt da jemand? Bam, rein da. Hm. ja nichts zu sagen, aber... Hm? Ja, ja. Müssen wir auspixeln hier den Kollegen. <lacht> Willkommen in Berlin. Heute für Berlin in drei Städte, drei Döner geht Eddünjasi anstatt. Das ist eine Neuheit, habe ich so von der Optik, wenn man sich den Spieß anguckt, in Deutschland nie gesehen, höchstens bei irgendwelchen Istanbul-Foodtouren oder so. Spieß, was ganz besonders außergewöhnlich ist. Auch Neuheit in Berlin gibt es, glaube ich, erst ganz kurz. Ich lasse die, äh, äh, <lacht> bevor ihr jetzt hier so viel sammelt, könnt ihr euch das selber angucken. Okay, der Kollege sagt uns schon mal, was wir, bevor ich euch den zeige, was ist das für Fleisch, was ihr habt? Aber das reinste Beef, das ja? Reinste zu 80 Prozent. Und der restliche 20% ist Lamm. Ist das ist Lamm. Was das andere sieht, das ist kein Döner. Ja. Döner ist, siehst du das, diese Stufenweise? Ja. So also Fleisch, das ja. ist Döner. Der andere ist Fake-Döner. Döner-Style. Genau, Einfach nur Bullshit, sorry. Und das hier, ja, ist aber so, gebe ich dir recht. Und das hier, guck mal, das habe ich bisher nur in Istanbul oder Türkei richtig. gesehen. Ne? Das ist so richtig, wie, wie kam der darauf, dass. Haben die mal was, sagt man dazu? Hoppa. Sam, mal ehrlich jetzt, oder? Samt, lieblich irgendwie, ne? Das ist ein ganz lieblicher, feiner, sanfter Geschmack. Nicht so, boom! Also nicht falsch verstehen, ne? Schon intensiv, ne? Also es ist schön sanft und geschmeidig. Guckt euch das mal an, wie ihr das hier macht. Da hier, wieder lernen Wenn du mir noch was sagen magst, Salat. Was habt ihr euch dabei gedacht? Ihr habt recht basic, ne? Recht basic, ja. ja. Wir haben Zwiebeln, Eisberg, Tomaten. Zwiebeln, äh, Tomaten. Vieles ja, ja. ist handgemacht. Vom Brot ja, ja. bis zum Teig. Und Soßen habt ihr scharf, Tzatziki und, und... Genau. Kräuter-Knoblauchscharf. Kräuter-Knoblauchscharf. Die Jungs sagen, ohne Soße soll ich nehmen. Eins, wenn wir, werdet ihr mir, glaube ich, alle zustimmen. Ganz anders. So sowas habe ich noch nicht gesehen. Gibt es, glaube ich, auch nicht so oft. Ihr wisst ja, ich habe viele Döner jetzt getestet. So ein Fleisch von der Optik alleine habe ich noch nicht gesehen, so ein Fleischspieß. Brot hat auch wirklich, wie ihr sagt, direkt dieses Baguette-Brot-Charakter. Leichte Salzkruste drauf. Das, was mir als erstes in Gedanken kommt, was irgendwie, finde ich, herausragend ist: Natürlichkeit. Natürliches Fleisch. Nicht dieses Drehspießcharakter, tausend Geschmacksverstärker. Du merkst die Natürlichkeit des Fleisches, du schmeckst das Fleisch. Richtig das Fleisch, nicht irgendwas anderes. Dies mit den Gurken gefällt mir mega, mega. Man muss ein Typ dafür sein, klar. Ich finde, das passt sehr, sehr gut. Schöne Pfeffernote. Nicht überladen mit Gewürzen. Ich sage euch so, wie es ist. An diesem Döner werden sich die Geister scheiden. Das Brot ist auch eher dafür gemacht, es mit Soße zu essen. Das Fleisch spricht gegen Soße, weil die Soße das wiederum überlagert. Da wäre noch leicht Feinschliff angebracht, wie ich finde, da ein anderes Brot für das tolle Fleisch zu finden. Bewertung kriegt ihr am Ende des Videos. Schön, dass ihr am Start seid halt aus Hamburg. Wir sind auf der Sternschanz am Start. Und wir werden jetzt einen selbst recherchierten Tipp. Werde ich jetzt abchecken. Nee, gar nicht wahr auch. Einer von euch hat mir auch den Döner-Tipp gegeben. Genau, ich blende das mal eben oben ein. Ich ich möchte ja euren Wünschen auch irgendwie entsprechen. Und ich werde folgendes machen. Ich werde das Ganze auf Undercover-Basis checken. Haben viele immer reingeschrieben, mach auf Undercover, alles andere ist schwierig. So muss ich aber sagen, kann ich nicht jedes Mal machen. Die Videos leben natürlich auch von den food -Aufnahmen. Ich kann nicht jedes Mal mal Undercover testen. Ich versuche das zu streuen. Wie dieses Mal sind da drei Döner am Start in dem Video. Und ich mache ein bisschen auf Handy. Und ich glaube auch, es würde Sinn machen, ich mache hier Mütze rüber, so ein auf den. Weil natürlich, die dürfen mich auch nicht erkennen. So, ich habe jetzt niemanden, der mir den rausholt. Ich werde, glaube ich, das macht Sinn auch ein bisschen. Ist das gut, wenn ich meine Stimme ein bisschen auch verstellen werde? Ich mache Handy-Aufnahme. So, ich fühle mich so ein bisschen. Handy runter, filme mich, dass man so ein bisschen was mitkriegt. Und dann gucken wir mal, was sie mir für einen Döner zaubern. Bin ich manchmal echt zu so dumm. Ich wollte jetzt mit Kamera hinlaufen von außen schon mal filmen. Aber nein, nein, nein. Ich werde jetzt erst den Döner fetzen. Dann werde ich noch mal von außen Aufnahmen machen. Vielleicht denn danach. Das wäre schauen. Danach werde ich dann vielleicht auch noch ein paar Aufnahmen. Wenn er scheiße geschmeckt hat, ist ein bisschen auf Hundebasis. Ne? Dann noch danach sagen, gebe ich ihm fünf Punkte und sage, komm, lass mich noch eben noch filmen. Aber das kriegen wir irgendwie durchgerungen. Moin. Hi. Ah, ich wollte mal einen Döner-Test bei euch. Ah, ihr macht, macht selber alles, ne? Nicht alles. Ne? Aber Fleisch macht ihr selber, ne? Fleisch macht ihr selber. Macht ihr ehrlich nicht? Ne? Ich dachte auch, weil ihr? habe ich gelesen, macht ihr selber. Ach nee, macht ihr vom Fleischer, lassen. ihr Fleisch, Sehr lange Zeit Ach so, das ist nicht so Massenproduktion, sondern ihr habt richtig. Habt einen Fleischer, der produziert euch das, denke ich, ne? Ah, also gut. In diesem Spiel werde ich wahrscheinlich nur hier kriegen. Weiß ich nicht, kann sein, muss aber nicht. Muss aber nicht. Weil der Herr hier nur. Okay, gut, ich nehm trotzdem einen Döner einfach. Wolltest du Kalb oder nicht? Ich nehm Kalb gerne. Hier ist der Laden. Kebaba. Und ich sag's euch, das täuscht auch ein bisschen. Wenn die so einen Text verfassen auf der Homepage, sage ich euch nur. Die verfassen das natürlich gut, um sich irgendwie ins rechte Licht zu rücken. Aber wenn man dann genau nachfragt, weil er auf der Homepage stand, das hörte sich so an, als hätten die hier einen Fleischer. Der ist 10 Meter weiter und der macht den Spieß fertig. So. Und so wie ich jetzt im Laden gefragt habe, war eher Massenproduktion. Hat sich eher für mich nach Massenproduktion angehört. Ihr habt es vielleicht selber gehört gerade. Weiß nicht, was man da, wie man das jetzt deuten soll. So sieht der Kollege aus. Schmackhaft. Schmackhaft vom Optischen. Fleisch, muss ich direkt sagen, schmeckt wie ein Standardfleisch. Sollte nicht wieder falsch verstehen. Das ist kein Disrespect, das soll jetzt nicht komplett negativ klingen. 98% der Döner haben Standardfleisch. Schmeckt ja auch gut. Mit den Rucola, geil. Ich weiß nicht, ob es am Platzmangel liegt oder an anderen Sachen. Oder an Konzept. Also ein paar Kleinigkeiten bei vielen Dönerläden. Einfach eine Schale extra ein bisschen Rucola zur Auswahl. Da ist schon mal was ganz anderes. Ein bisschen Rucola drin, Fleisch Standard, aber der Döner hat gleich ganz anderen Charakter. Um direkt für euch auf den Punkt zu bringen, es gibt nichts, was jetzt super raussticht aus dem Döner, außer der Rocola, der das Ganze wirklich aufwertet. Aber ansonsten, ein guter Standarddöner, der wirklich lecker ist. Also über den Döner freue ich mich jetzt. Das ist ein guter Döner. 7,5 Punkte würde ich den geben. Einfach kurz und knackig jetzt rausgehauen. Zur Bewertung von Ed Dunyasi. Ist für mich eine 8,9. Einfach, weil das Fleisch mega Qualität hat. Wie ich finde, es ist real. Es hat realen Geschmack. Es ist einfach Fleisch. Ich schmecke das. Und nicht irgendwie nur Gewürze, nur irgendwas wie und nur Soße, sondern es ist ein feines, sanftes, geschmeidiges Fleisch. Was, was ein gutes Mundgefühl hat. Und wir sind am Ende des Videos. Ein bisschen zusammengewürfelt, alles weil ich Anfang, Ende verplant habe, aufzunehmen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video so Spaß gemacht wie mir. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und dann lasst mir gerne einen Daumen oben da, einen Kommentar und unbedingt die Glocke an, damit ihr wisst, wann das nächste Video kommt. Und ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal.